MatheWissen, prüfungswissen kompakt willkommen zum neuen format der firma lehren beraten vermitteln trat ich bin paul ihr persönlicher wissensmanager das heutige thema lautet multiplikation von potenzen mit den gleichen exponenten ihnen liegt folgende aufgabe vor die beiden basen werden miteinander multipliziert die potenz wird übernommen das ergebnis der aufgabe lautet 8 hoch 3